Herzlich ja, zurück zu einer weiteren, diesmal sehr, sehr kurzen Folge uh, in The Captain. Um, einfach deshalb, weil ich mir überlegt habe, dass ich mit den Ressourcen, die ich jetzt zur Verfügung habe, für die Erde das gute Ende ausspielen kann um, und damit fast alle gerettet habe. Und ich werde noch eine Folge nach, nachschieben, in der ich mich dann den Kindern der Natur widme, in der Hoffnung, dass ich den Kindern und der Natur helfen kann und rechtzeitig zur Erde zurückkommen. Also es werden jetzt noch zwei alternative Enden, auf die ich mich schon sehr freue. Wir sind ähm, praktisch in der Region um den großen ähm, Zentralschrottplatz und Leicht, um das nochmal zu zeigen, ich bin nochmal einen Schritt zurückgegangen. Hier ist der Sonnenglas, das heißt wir haben noch ausreichend Zeit. Und würde jetzt mal die Sternenkarte verlassen. Und wir können drei Dinge ähm, hier bergen. Und zwar zunächst erstmal Edelmetalle. Ich habe beim Prüfen meines äh, meiner Fracht festgestellt, dass das. Tatsächlich andere Metalle sind als die, die man so aus Weltraumschrott birgt, das heißt, die kann man verkaufen. Deswegen ähm, lohnt sich das Bergen. Das nächste, scannen wir das, das ist ein Sternfragment, deswegen sind wir eigentlich da. Und das letzte ist ein Maschinenupgrade der Stufe 3. Ähm, dafür würden wir 15 Tage brauchen, dieses Maschinen-Upgrade haben wir schon. Und ich kann das Maschinenupgrade nicht verkaufen. Das heißt, das nützt mir nichts. Ich habe es gegengerechnet, ob es sich lohnt, in dem ersten Trade and Pay auf die Maschine zu verzichten, das Maschinenupgrade hier zu, äh, zu bergen. Ähm, wir würden 15 ähm, Tage dafür brauchen und ähm, könnten uns an dem Trade and Pay vorher deswegen schon das letzte Tromium leisten. Würden allerdings langsamer reisen und. Ähm, würden insgesamt nochmal zusätzlich 10 Tage verlieren, denn das Edelmetall, das wir hier bergen können, ähm, hat demselben Wert, Gegenwert wie äh, 300 Credits. Und deswegen werden wir das bergen und das letzte Sternfragment. So, jetzt haben wir das letzte Sternfragment und das Geld, das die Edelmetalle, die wir brauchen um das Tromium zu besorgen. Wir sehen schon der Stammplatz, das ist ein wenig weiter vorangekommen. Und ich würde jetzt mal in die Karte hineinzoomen. Ähm, normal wäre jetzt, wir würden nach Pi gehen. Von Pi nach Lime und in Lime würde Gott, dass wir ähm, das Ort ist unter um in Gefahr ist. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt zum Trade and Pay zurück und dort das Tromium kaufen. Ähm, was aber bedeuten würde, dass wir neun Tage hin und neun Tage zurück verlieren. Oder wir fliegen von hier aus direkt durch zu diesem Trade and Pay. Und an diesem Trade and Pay können wir ebenfalls ein Tromium kaufen. Ähm, und können hier dieses Edelmetall verkaufen und würden dafür acht das muss ich erstmal gegenrechnen. 8 mal 30 240, das würde nicht reichen, um das drum zu kaufen. Das heißt, wir müssen zurückfliegen. Wir müssen zurückfliegen, das bringt hier nichts. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Und hier bekommen wir für das Edelmetall 10. Dann machen wir das. Dann fliegen wir jetzt zurück zum Trade and Pay und wir starten von dort aus. Dann wäre es wahrscheinlich doch clever gewesen, auf das V3-Update zu verzichten und Chromium zu kaufen. Hätte sich da irgendwas geändert? In den, in den Junkyard gefl geflogen. Aber oh, jetzt fliegen wir 9000 zurück. Die Jungen alle hätten nicht mehr müssen. Ich denke, das ist ein Nullsamm-Spiel. ist Ich bin ja fertig. In Ordnung, ein Tag. Gut. Und jetzt fliegen wir zur Erde durch. Und zwar direkt zum Schmugglergate. Starten. Großgesetz <lacht> auf Schmugglerroute, voraussichtlich der Ankunft, 72 Tage. Jetzt können wir unterbrechen. Es wird jetzt die Einspielung kommen des Ortes bedroht ist. Das können wir aber überspringen, das können wir schauen. Und fliegen weiter. So Guten Tag Captain, der ja, Schiff, ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Oh, das ist so großartig immer. So, schauen wir noch mal schnell auf die Standkarte wo der Sonnenblaster ist. Selbst jetzt hätten wir noch ausreichend Zeit, Er muss ja bis zum Space Gate, das ist hier. Um okay, das ist egal, wie wir uns entschieden haben mit dem großen Schrottplatz. Um wir kontaktieren sie. Aufbindung auf, er ist da, ich bin Captain Tom in disguise. Gut. So, ich muss durch die Barriere. Das würde ich was kosten, fürchte ich. Wir wollen 5 Sternfragmente, das ist nicht verhandelbar. Okay, du kannst die Sternfragmente haben. Wir danken dir. Warte, werden wir die Gegenstände holen. Dadurch kann wir da noch offen sein. So. Es hat nicht lange gedauert, bis die Schmuck und die Sternfragmente angenommen haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Eingabe. So, jetzt fliegen wir durch jetzt schauen wir nach unseren gegenständen wir sollten jetzt noch fünf haben super wie großartig ähm, dann bauen wir in der eisenschmiede 1 das heißt wir können alle außen station retten 2 5 haben wir auf dem Schiff. Sehr gut. Das ist großartig. Okay, dann fliegen wir erst zu so Ortis. Kurs gesetzt auf Außenposten Ortis. Das wird das gut Ende. So, damit haben wir das erledigt. Das kannten wir ja schon. Jetzt sprechen sie miteinander. Schon, die hatten wir schon aufgezeichnet, deswegen klicke ich das jetzt durch. So, um, der ist gerettet. Der nächste ist Terror. Gut, es geht jetzt alles schnell. Ne? Fünf Tage, viel Zeit. So. Jetzt haben wir die einen nach dem anderen raus. Wo wenn wir jetzt die Station... Ja, wir haben den Strahl zerstört, Captain, die Station kontaktiert uns jetzt. Auf den Bildschirm bitte. Hier ist Kommandant Breit. Mit wem spreche ich? Ich bin Thomas Wilm, der Captain des Fleet-Schiffes Copernicus. Du hast gerade eine große Anzahl von Seelen gerettet, Captain. Ich tue nur meine Pflicht. Also, danke nochmal. Ohne dich wären wir schon längst tot. Ich muss bald los. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nein, nicht jetzt, danke. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren unsere Lebenserhaltung aufrechtzuerhalten. Das gut, viel Glück für dich. Okay, danke und dir auch viel Glück. Wir kommen dann light out. So, jetzt fahren wir unsere Ernte ein hier. Das wird das Finanzzentrum Rembrandt, das wir retten. Captain, der Unterdrückungsstrahl ist ausgefallen. Super, versuchen wir jetzt mit Ihnen zu reden. Kontaktiere sie bitte. Außenpostenstation Rampant. Ich bin Thomas Wellmuth, der Captain des Space Fleet Schiffs Copernicus. Captain, du bist unser Retter. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Ich bin Kommandant Fly. Du sagst, dass dein Name sei... Wellmuth, Thomas Wellmuth. Du kommst genau zur rechten Zeit, Thomas. Wir haben hier in den letzten Wochen viele gute Männer und Frauen verloren. Ich glaube mir, wenn ich sage, dass sie nicht ungerecht gerecht wurden. Ich glaube, der Kommandant, ich muss jetzt los, aber ich wünsche dir viel Glück. Du auch, Captain. Am Brandort. So, dann fehlen im Wesentlichen noch... Dann fliegen wir jetzt erst nach Eden. Retten Eden. Das kennen wir schon. Das ist ein Unterdrückungsfeld, das kommt wieder benutzen. Ja, wir kommen Station. Das kennen wir schon, das haben wir schon gespielt. Es fühlt, fühlt sich gut an, das Spiel zu diesem Ende zu bringen. Ich glaube das hat ihr Problem gelöst, Der scheinen äh, Strahl scheint gut zu sein. Okay, versuche die Station zu erreichen. So, den Dialog kennen wir schon. Und jetzt fliegen wir noch nach. auf die Drohnenstation. Eastern Promise. Haha, ha, ha. fahren Sie ihre Verteidigung noch hoch. Das sieht aus wie ein großer Das hat geklappt. Der Strahl ist ausgeschaltet. Die Station kontaktiert uns. Antwort euch bitte. Außenposten. Station in Eastern Promise hier. Ich bin Thomas Wemu, der Captain Space Fleet Schiffs Copernicus. Captain, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber ich glaube, du hast es geschafft. Ich glaube, wir schulden dir ein großes Dankeschön. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Jetzt haben wir wieder ein gleiches Spielfeld. Diese Unionsbastarde werden jetzt einen fairen Kampf bekommen. Ich muss jetzt los, aber ich hoffe wirklich, dass du ihnen die Hölle heiß machen kannst. Ich glaube mir, wenn ich sage, dass sie nicht wissen werden, wie ihnen geschieht. Eastern Art. Ja, das sind die. Patriotische Hurratenschrei, was man sonst auch hört. Ja, der Sonnenblast ist noch weit weg vom Space Gate und ähm, die Barrierekontrolle ist jetzt sauber. Dann fliegen wir mal zur Erde, weiter. Und das haben wir schon gemacht. Das heißt, es wird jetzt faktisch nur einen neuen Abspann geben mit einem alternativen Ende. Wenn es geht, würde ich das Abenteuer automatisch abschließen und das werde ich jetzt tun. Der Schluss. Karte wählen, Ende wählen und jetzt schauen wir mal wie der, wie der Krieg ausgeht. Die des verteilen sich im Universum und die unmittelbare Bedrohung die Erde und die Raumflotte war verschwunden. Die Erde kann wieder aufatmen, weil sie weiß, dass die Sonne einen weiteren Tag scheinen wird. Captain Thomas Wellmuth war der vierte Mann in der Geschichte, der die Medaille für Tadellos Dienste erhielt, die höchste Auszeichnung der Space Fleet. Er wurde in den Rang eines Admirals befördert und machte eine erfolgreiche Karriere innerhalb der Space Fleet. Nach dem Krieg wurden Thomas und Sarah Witten Trotz der Schrecken des Krieges und alter Zerstörung um sie herum sie Trost ineinander und schaffen es, ihr Leben gemeinsam wieder aufzubauen. Ende Zurück auf dem Schiff. das kennen wir schon Ach, Da ist war mal ja als Teammitglied den haben wir auf äh, aus dem Gefängnis mitgenommen was meinst du mit ich kann hier keine Pizza machen du bist der Lebensmittelstand aber ich richtig ich bin der Rennerholster fd rein und auch du spendest mir nichts Rennerholster mein Essen. Pack mir eine Pizza an monster Oh je, oh je, oh je. Ich habe bereits die Betriebsvorschriften für diese Station genannt. Dein Körper braucht in diesem Moment keine weiteren Pizzen. Bist du verrückt? Nein, ich bin der Battleholster FD39. Was ist mit los mit ihr? Warte bitte, ich starte selbst die Ablose. Schiff, da haben wir so Places. Also, wann kommt der Captain zurück? Der Captain ist im Cockpit, was? Nein. Check doch mal deinen Sensor. Das kennen wir schon. So wahrscheinlich noch über das Jahr genau. So, das ist man, ich kann dekorieren. Alles so wie es sein sollte, von fragst du keinen Grund, nur Jeff. Auf ein ist der Captain. So, okay, Shuttle. So, das ist es gewesen. Hier kommen nur einige wenige neue Entscheidungen dazu. Dann genau, das vl 624. Das war der Standort Prykidus und Kristall. Summa. Mit Straw. Epsilon haben wir irgendwann getastet gelassen. Xerum waren wir nicht. Den Nugget Note haben wir irgendwann getastet gelassen. Auf Select haben wir uns dazu entschlossen, um das Artefakt zu stehlen auf Talaron das nächste Artefakt mitgenommen. Ähm, Fenton Earth haben wir nicht, äh, nicht angetastet, Leiben haben wir nicht angetastet. Ähm, neu hinzugekommen ist The Fort, eine sehr schöne Mission. Ähm, sehr Monkey Island lastig. P haben wir nicht mehr angefasst, das Base Gate haben wir nicht angefasst haben schlussendlich die Erde gerettet und allen ausmusten. Also das gute Ende erspielt, obwohl wir mit einer Entscheidung, nämlich äh, Brain, äh, Brainis zu töten äh, oder ihm die Suizidpille zu geben, ähm, den Status good guy äh, verloren haben. Aber wie wir jetzt schon in der Punktübersicht sehen, wäre nicht sehr viel mehr möglich gewesen. Und das ist doch ganz ordentlich, goldene Medaille für ja, was auch immer. Und ich denke, damit können wir zufrieden sein. So, das war's. Ähm, den Abspann lasse ich jetzt nicht nochmal durchlaufen. Ähm, ich werde jetzt in den letzten Schritt noch äh, mit den Kindern der Natur zuwenden. In der Hoffnung, dass ich diese Mission lösen kann, bevor Ortis ähm, zerstört wird. Und das wäre dann das letzte Ende, in dem ich wieder fast alle gerettet habe. Aber eben immer nur fast. Ähm, das Thema der Greenfinger ähm, auf Selig ähm, ist nicht so ganz an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ich versuche das noch durch die Kinder der Natur zumindest etwas abzufangen, auszugleichen. Obwohl ich weiß, dass man sie nicht gegeneinander aufwiegen kann. Aber das ist eben eine der Entscheidungen, die man trifft, in denen die moralischen Prinzipien, nach denen man handelt, zu einfach einen nur dazu nötigen, das möglicherweise geringere Opfer zu bringen. Aber es muss ein Opfer gebracht werden. Ja, das ist der hier an diesem spiel, dem es nötigt. Aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen und jetzt steht noch eine Folge aus, äh, in der wir uns den Kindern der Natur Lime und Pee zuwenden und der Vermeidung von Upper und Lower Space ähm, Warp Technologie. Gut, in diesem Sinne und bis zum nächsten folgend. Ciao.